Geht's los! Die Weltreiterspiele in Tryon starten. Wir sind auf der Road to Tryon und besuchen ganz, ganz tolle Leute aus dem Team. Simone Blum, Isabel Wert, die Bundestrainer, das Orga-Team des DOKR, Sönke Rotenberger, Gabi Bussmann, die Teampsychologin, Martin Atock, der die Pferde transportiert, Lena Steger, die Pflegerin von den Pferden von Michael Jung. Auf geht's, ab geht's, ab jetzt!